Was ist denn mit dem Emil? Hat er sie weh nein, der hat nur Impfung gegen Täter losgekriegt. Aber aufgrund der Nebenwirkungen der Impfung wird er jetzt nie wieder fliegen können. Und das ist schon hart für Erfolg. Okay. Das ist ja das Problem mit diesen Impfungen. Die Nebenwirkungen. Du, da kann man sogar dran sterben. Und jetzt wollen sie auch noch über eine Impfpflicht diskutieren. Bald wird jeder von uns jemanden kennen, der an einer Impfung gestorben ist. Seit wann stehst du auf der Seite des Finanzkapitalismus? Ich? Na wirklich nicht. Ganz im Gegenteil. Ich bin ja gegen die Pharmaunternehmen. Ich traue denen nicht. Die wollen uns alle krank machen, nur damit sie dann damit einen großen Dreibach machen. Verstehst du? Und am besten funktioniert das mit so einer Impfung. Ich würde eher sagen, die haben kein wirtschaftliches Interesse daran, dass Kranke wieder ganz gesund werden. Na ja, sag ich ja, die Pharma wollen uns alle krank machen. Na, am gesunden krank machen und an kranken krank halten, das ist nicht das Gleiche. Ich nehme Tabletten gegen Bluthochdruck und eine ganze Menge Tabletten gegen die ganzen Nebenwirkungen, die bei mir alle auftreten. Die Entwicklung von so einem Impfstoff kostet viel Geld. Und das Problem ist, wenn die Leute dann geimpft sind, wird keiner mehr krank. Im besten Fall wird die Krankheit selber sogar ausgerottet, so wie zum Beispiel die Bocken. Und das widerspricht einer Empfehlung, die die Investmentbank Goldman Sachs ihren Pharmakunden 2018 gegeben hat. Und die hört sich so an. Ist die Heilung von Patienten ein nachhaltiges Geschäftsmodell? Der US-Pharmakonzern Chill at Science hat bei der Behandlung von Hepatitis C Heilungsraten von über 90% hervorgebracht. Und diese Geschichte soll eine Warnung sein. Während die Verkäufe in den USA im Jahr 2015 bis zu 12,5 Milliarden Dollar erreichten, rutschten sie drei Jahre später auf nur noch 4 Milliarden Dollar ab, weil allmählich der verfügbare Pool an behandelbaren Patienten erschöpft war. Der kanadische Pharmakonzern Wayland hat die Preise seiner Medikamente unter anderem Taraprim drastisch angehoben, wodurch die notwendigen Arzneimittel für viele Kranke in den USA unbezahlbar geworden sind. Wayland versucht sein Wachstum nämlich nicht mit normalen Methoden wie andere Pharmaunternehmen zu erzielen. Pharmakonzerne investieren durchschnittlich 18% ihres Umsatzes in die Forschung und Entwicklung von neuen Medikamenten. Valent hat das aber anders gemacht. Das Unternehmen setzte seine Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf ein Minimum von etwa 3% des Umsatzes herunter. Mit dem eingesparten Geld hat Wayland andere Pharmaunternehmen aufgekauft. Dort wurden die Ausgaben für Forschung und Entwicklung ebenfalls auf ein Minimum gesenkt, damit neues Geld für weitere Übernahmen da war. Nachdem Veiland diverse Unternehmen übernommen hat, hat es die Preise seiner angebotenen Medikamente drastisch erhöht. So wurde bei dem angesprochenen Medikament Tarabrim der Preis von 13,50 Dollar pro Tablette quasi über Nacht auf 750 Dollar pro Tablette ankommen. Und das mit Erfolg. Die Aktienpreise von Veiland stiegen seit Beginn der stetigen Unternehmenskäufe immer weiter an. Da haben ein paar Leute wieder viel Geld verdient. Moment. Heißt das, dass Pharmaunternehmen ja eigentlich gar kein Interesse daran haben, einen Impfstoff zu entwickeln und somit die Impfgegner eigentlich die Interessen der Pharmaindustrie unterstützen? Ja, jetzt heißt das. Und übrigens, Pinguine können nicht fliegen. Nicht? Nein. Toi, toi, toi. toi.